Hallo, wie du Unicorn 2 mit nur wenigen Klicks automatisch updaten kannst, zeige ich dir in diesem Video. Diese Anleitung findest du wie gewohnt hier in der Infobox verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Um ein automatisches Update von UNICORN 2 durchzuführen, starte UNICORN zunächst als Administrator. Hierfür führst du einen Rechtsklick auf das Desktop-Icon aus und wählst die Option Als Administrator ausführen. An dieser Stelle kann dich Windows fragen, ob du Änderungen durch diese App an diesem Gerät zulassen möchtest. Klicke hierzu auf Ja. UNICORN 2 wird nun gestartet. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern, da alle sieben Dienste für Unicorn im Hintergrund beendet werden. Nun siehst du die Anmeldemaske von Unicorn 2, in der du dich mit deinen hinterlegten Zugangsdaten anmeldest. Diese lauten standardmäßig Admin als Benutzername und Pass als Kennwort. Solltest du deine Daten einmal verlegt haben, kann dir unser Support jederzeit weiterhelfen, diese Daten wieder zurückzusetzen. Klicke nun auf Anmelden. Wie du nun sehen kannst, anhand dieses roten Balkens liegt eine neue Version von Unicorn 2 vor. Du kannst nun entweder hier auf den Button Jetzt updaten klicken oder wie gewohnt auf den grünen Button Update. Unicorn 2 wird nun geschlossen und der Updater gestartet. Wähle an dieser Stelle aus, welche Wavi-Version bei dir aktuell im Einsatz ist. Entweder die 1.3, 1.4 oder 1.5. Bei mir ist es die 1.5, daher treffe ich diese Auswahl und klicke auf Weiter. Nun wird der automatische Updater gestartet. Im Hintergrund werden nun alle Dateien heruntergeladen, entpackt und in das Installationsverzeichnis von Unicorn 2 verschoben. Das automatische Update von Unicorn 2 ist nun beendet. Um dieses abzuschließen, klicke in diesem Fenster auf den Button Weiter, um Unicorn 2 erneut zu starten. In der nun erscheinenden Maske trage wieder Deine Zugangsdaten ein. Unicorn zeigt dir nun in einer kleinen Informationsbox, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde. Ferner kannst du sehen, wann aktualisiert wurde und auf welche Version.